Sechs. Moment der kann doch von sonst woher anschweben wenn ich das richtig sehe er steht gerade <lacht> mit was er? kommt gerade rein muss dann du seine du musst dann gerade ich habe ja. sie zwar noch auf dem Radar ich sehe sie aber nicht er steht hier wo ich äh, bin könnten vielleicht noch zwei drei leute mitkommen oder ich bin ja, auf ja, weg. ich, bin, ja. bin ich bin auch am Land gerade ich suche ich komme immer 03 08 äh, rein wer kommt denn das ist Bio-Enigma. Wenn er bei 0,6 ist, dann habe ich ihn auch hey, auf Rad Radar. Ja, ich sehe da irgendwas hinten lang. Ja, aber ich. Wehm, glaub, aber ich weiß nicht, ob es ein Schiff ist oder nicht. Mhm. Ich komm grad aus meiner Scheiße! Jetzt kritisch. Ich habe den auch da unten, der da hinten rum, aber das ist irgendwie weiß ich nicht. Also NICE Team über 0,8. Hier jetzt rein. Und oh, nein, dann gehen nee, warte doch mal! Achso, nicht. Okay. <lacht> nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Äh, das ist ja. das, das Moped so laut ist. Ja. Note? Kommt doch Kommt Komm mal komm, komm, hier, komm, hier, komm hier rüber, komm mal hier rüber, bitte. Komm mal zu, auf <lacht> die andere Seite hier, 03 oben. Ja, ich sehe euch. Was hast du denn ich für ein Outfit an? Ein leichten oder was? Den ich? Guck Recon Nightstream, -Night ich bin hinter dir, gell? Ja? Leichtes Outfit? Ja, der, der, der Reken von deiner. Hab ich mir noch nie angeguckt, ey. Nicht? Da kommt der also, Saber angeflogen. Ich finde das ist das geilste. Ich Trotz nur hin. Durch. Ich? Der Saber. Ja. Alle oben nach 03. Nach au, oben. au, au, au, au, Das mittlerweile ist <lacht> am geilsten, aber ich freue mich wenn der neue kommt. Ja <lacht> definitiv der Heavy, ne? Ja. Ich, ich hab ein ja. <lacht> Wo bist du jetzt? Oh, du, ja, bist ja, du bist jetzt auch. weg. Du hast weg. Bio ist gerade <lacht> weg. Bio Absturz. <lacht> ähm, mein Forster. <lacht> hm? <lacht> Was? <lacht> Wo seid ihr alle? Auf ja Carrera? Ja, ja. Ja. Ich sehe überhaupt keine Schiffe e hier abgefahren. Der Kapitan kommt. Äh, drei Ach drei Gott, drei ich weiß gar nicht, drei. ob ich bei euch in einer Instanz bin. Das, das wollte ich gerade fragen. Frage oh, da schießt was. Der e grande Kapitan ist abgehauen. Keine <lacht> genau, genau. Ahnung. Sam? Du bist auf einem separaten, Sir ich hab draußen, was in hat den, den, den, den Chat, Chat geschrieben. geschrieben. Also, also ich bin oben Weil <lacht> der ist nicht rausgelaufen, mich? oder? Ah ne, da ist er unten drin, der Klee. Also, <lacht> ich, ich sehe. Also, Tech, hast du das Sam? hast du mich gehört? Ich höre es nicht. Also Warte mal, wir beschießen Baskes hat mich erschossen. Junge, warum dich? Dann geh ich wieder raus. Ich hab's nicht verstanden, meine Frau hat mit dir Äh warte mal, wir sind jetzt zu viert. Wer hat jetzt Video Software am laufen? Äh ich ich, ich müsste nur, also ich hab 5 Minuten nachlaufen. Aber ist unten rechts. Wir sind jetzt zu viert. Wir gehen mal zu viert jetzt rein und suchen den mal. Schmalen unten links. Okay, Was? Ja, der unterhalb von der normalen Waffenkammer. Vorne am Haupt. Ja, denn ist er direkt unter uns. Tech, du gehst nach hinten. Okay. Du bist am schwersten bewaffnet. Wir müssen uns einfach nur mal breit aufstellen. Müssen mal gucken, wie, ob wir den zu viert erschießen können. Wenn wir den zu viert nicht erschießen können, dann. E Ecke ist es kommt gleich noch ein paar Schatten zu euch rein, El Grande Kapitan ab, ist gerade ausgestiegen aus scheiße. Ich gehe rechts rum. Äh Warte mal, ist gerade, Wir müssen ja. uns für eine Richtung entscheiden, nicht alle jetzt durch, durch die Gegend laufen. Das ja, ich decke nach hinten ab. Ja, mich hat schon einer abgeschossen. Was? Wo? Okay, Der El Grande Kapitan kommt noch rein <lacht> zu euch. Ja, ja, ja, ja, Lass mal hier unten in die zweite erstmal laufen. Doni, wo hab ich hab um? die Treppe. Ja, ja, um, Ich bin aber. quasi auf der anderen Seite reingekommen. Unten, Gegenüber. Oben. Sieben, glaube ich, war es. Auf der Sieben. Da hinten ist er, auch, ich hab ihn gesehen. Ich, ihn gesehen. ich habe ihn gesehen, ja. Hier an die Ecke. Such dich. <lacht> ducken, ducken, ducken, ducken, Ich hatte gerade einen roten Punkt auf dem Radar. Habe ich umgedreht in dem ist im Moment. Sicherheitsraum gewesen. Hartgranate kommt. Alle vier verschieden verschiedenen, alle vier. Ja, wo ist er denn? Ich hab' halt da sicher, schon mal Ich, er er ah, ich treffe ihn gerade voll. Äh, der hätte gerade sterben müssen, so wie ich ihn getroffen ah, habe. Ah, der ist nicht down. Äh, ich hole mal kurz Handgranaten. Der blute. Ah, wir hätten jetzt alle vier da rein. Ah, okay, ja, tot. klar. Ich lebe der noch. Steht. Alter, das war der voll steht. auf dem Kopf. Ja. Der ja, ja, der, der hat cheated. Der ist definitiv ich, hab ich hab ihn getötet. Nee, der trägt eine heavy Armor so wie ich. Der hat sich Medipack Medi hinten reingefunden. Ja, das kann doch nicht sein. Wisst ihr, du, der, der ist nicht tot, ne? Ich habe ihn gerade erschossen. Also mich hat er instant gekillt und ich hatte auch schwere, äh, schwere Arme. Echt? Bei mir hat er sich gerade die Zehen ausgebissen. Nee, Bum, bum, bum weg, weg ich. hab's auch direkt Ecke Ja, ein feindliches ja. Schiff. Ich sehe es auf meinem Radar. Paladin, draußen kommt einer. Ist Aber Ich Lock-on 022 oh. Nein. Nein, das kannst nicht. Nein. Ich steck mal die andere Tür ab. Da oben kommt einer rein. Ein okay, das war jetzt ein äh, Fehlversuch, scheinbar. Ich will doch warum? Er ist tot. Er hat aber scheinbar sauber so gespielt. Hm. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Hast du gesehen? Äh, na, wie ja, gesagt, Jack und ich haben den letztens wirklich eine ganze maschinengewehr reingeballert und hat nicht funktioniert. Ich habe mit dem Ataris auf den geballert. Ich mit dem Laser hab 104 Schuss drauf geschossen. Ja genau, das war auch noch der Fall. Der Antares hat... ...wohnhalb-Magazine drauf Oder dreieinhalb. Kann einer von euch Spanisch sagen? Äh... Ja. Minimal Nö. aufgrund von Latein. Äh... Hola. Hola. Hola. Hola... Seid <lacht> ihr... Ich bin mit El Gran Capitan in einer Instanz. Ja, da bin ja. Dann bin wir bei uns. euch. Sehr schön. Ja also einmal quer Capronos das heißt Freunde oder sowas ähnliches. Was Spanisch? Äh, ich kann ein Ort Olé! Ja, das war Oh Gott. Könnte ich, ich Knopfajero. Haberavarios ist irgendwas verschiedene Besitze oder so. Cinque Cerveza. Also wahrscheinlich fragt der eine habt, ob, ob man verschiedene Schiffe hat und der fragt dann hey, hey Freunde, kann man mir was leihen? Nee, doch. Das andere habe ich keine Ahnung. Kommt Jetzt so rätst du ein, Nö, ich, ich, ich habe ein großes Latino. Da musst du lange mit Latein üben. Da ist vieles mit bei. Ist in die Richtung gewesen. Ähnlichkeiten gibt's da wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist halt ein oh, romanisches. Oh, ja, Der das. raus, ihr kriegt gleich ein zu. Ich ich ja, nee. Paladin hat ihn niedergemacht. <lacht> oh, <mein Gott. lacht> ja, <lang, das> Lachs. Achso, nicht. Bin ich gerade auf dem Weg nach Korea? Nee, war noch nicht, nein. Und Ich hab gerade noch, noch die Explosion gesehen. Latino ist da. <lacht> ich, weiß, ich bin ein Tino, ja. Feuer frei. Hey, ihr wollt drin? kämpfen. Was kommt hier? Genau, oh, ich muss hier. So. Und ihr habt den einen Bösen draußen immer noch nicht gefunden. <lacht> ist Draußen ist noch ein Böse? Ja, Nein, irgendwo nicht hinten. Mehr. Hier ist keiner mehr. Mehr, mehr. Ich sehe ihn doch auf meinem Radar. Dann gehe ich halt selber raus und töte ihn. Oh, also, ich bin draußen. Wo denn? Aber Baskes war ja gerade nicht hier. 03, <lacht> äh, Quatsch, äh, Rückseite ist 06 <lacht> oder so. Aber ich war schon selber. Er kommt gerade zum Tor. Ey, Kapitän, ist tot. Die Schrotflinte hat's geregelt. Achtung, Gegner. Baskes, war warte mal, lass mal den rein. Den wollen wir ja abknallen. Basar reinlassen? Ne, Baskes. Weil der ist nämlich auch gerade hey, reinlassen. Also. Das ist nicht Baskes. Der kommt aber gerade. Hm. Alter, alles Spanier Sagen. hier, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist es. Kann ja keiner mehr was hast lesen. Was ist kaputt gemacht? Was ist kaputt gemacht? Wer hat was gemacht? Du, du hast, den hast den kaputt gemacht, den Wasser. Nö, was? wie was? ist jemand irgendwie. Hat jemand angerempelt? Okay. Der ist. Der ist zehnmal in dein Messer gesprungen. Ja. Eine Auto? Ich glaube da aber, da dass er eh schon raus war aus dem Schiff. Das muss ich schon wieder reparieren und mein Froh für die das Geld ausgeben. Ah! Es wäre nett, wenn ihr euch jetzt ankündigt, wenn ihr reinkommt. sonst schießt sich, ne? Ich lauf jetzt mal rein. Von wo denn? Ja, erstmal muss ich aussteigen. Ich könnte ich ja, kann ja eigentlich mal. Wer nach außen zum Wache halten? Ja. Ich. ich bin nach draußen. Ich muss kurz reparieren, bin aber auch gleich steht Astro Hey Was machst du hier? Ich dachte ich guck mal auf dem Kaffee vorbei Geh schnell rein, ja? Ich geh jetzt von oben in die dritte rein Okay Ich bin übers Bett gelaufen ja. Einer lief über das Bett Vorsicht, Vorsicht, ich, ich stehe gleich ja. vor dir, nicht schießen ich Warte nur auf äh, Paladin bis er drin ist ja, ich glaube, ich sehe euch beide. Nee, wer war Doch Paladin war das. Ja. ja Hört man schon Rattus als als hat. Ach, ist Mission erfolgreich. Attention, Kapitän schreibt Attention. Oh, attention, jetzt kommen die Spanier angerückt. Ja. Hm. Äh, meine spanischen Freunde, Karriere. Ähm. Hm. una. Ein. Papa ist gleich da. Sido. Ja, Wo ist denn der Bodo eigentlich? <lacht> also er bezeichnet <lacht> uns als Idioten, die keine besetzt haben. Ja. Genau. Und er möchte gerne Verstärkung, die mit ihm reingeht als Eskorte. Am besten ja. Spanischsprachige. Genau. Ja. Also dann die sollten wir, Spanisch. dann sollten ja. wir jetzt alle rein und die Schleusen besetzen. Ne, ja. wir sollten ihn gefangen nehmen und ihm Baumwolle pflücken lassen. <lacht> <lacht> <lacht> naja, aber ja, wir, wir, bräuchten, wir bräuchten jetzt nur insgesamt sechs Mann.